Hier ein kurzer Überblick über alles, was wir im Starter-Einführungskurs uns angeschaut haben. Wir haben angefangen, zunächst mal in den allerersten Sitzungen, dass wir uns hier die Starter-Grundlagen angeschaut haben. Und zwar in der allerersten Sitzung die Dateneingabe im Dateneditor. Der Befehl dafür ist der Edit-Befehl. Sobald man den Dateneditor geöffnet hat, kann man die Daten eingeben. Dann haben wir uns angeschaut, wie man den do nutzen kann. Befehl dafür, do edit, um den Do-Fall zu öffnen und dann die ersten Befehle reinzuschreiben. Dazu habe ich ein Video gemacht, wie man mit Fehlermeldungen umgehen kann. Sobald die also in der Ausgabe erscheinen, kann man versuchen, die so zu interpretieren, dass man seinen du fall entsprechend überarbeiten kann. Wir haben uns die Menüleiste angeschaut, vor allem später bei den Diagrammen. Und wir haben uns angeschaut, wie man die Hilfe in Starter benutzen kann. Das ist immer help und dann der dazugehörige Befehlsname. Dann haben wir angefangen, den Datensatz für die Analyse vorzubereiten. Dafür haben wir fehlende Werte definiert, wir haben variablen definiert und wir haben Wertelabels definiert. Wenn das alles erledigt ist, kann man mit der eigentlichen Datenanalyse beginnen, beziehungsweise vorher ist es oft noch nötig, einzelne Transformationsbefehle auszuführen. Das sind solche Befehle, mit denen ich Variablen umkodieren oder neu berechnen kann. Das heißt, immer wenn Sie in einer Aufgabe feststellen, dass die Variablen noch nicht in der Form vorliegen, wie Sie sie für die Aufgabe benötigen, dann müssen Sie erst einen Transformationsbefehl durchführen. Beispielsweise, es wird gefordert, dass man zwei Altersgruppen vergleicht, zum Beispiel bis 30 Jahre und ab 30 Jahre oder über 30 Jahre. Und wir haben die Altersvariable so vorliegen, dass eben die einzelnen das Jahr also das Alter in Jahren angegeben wird, dann müssen wir erstmal eine Umkodierung machen, um also diese beiden Altersgruppen zu erreichen. Wenn Sie eine Transformation durchführen wollen, müssen Sie überlegen, welcher von diesen Transformationsbefehlen der geeignete ist. Wir haben drei Transformationsbefehle kennengelernt. Das ist einmal der Recode-Befehl, dann der Generate-Befehl und dann nochmal der Generate-Befehl, allerdings dann ergänzt mit Replace-Befehlen und einer If-Bedingung oder mehreren If-Bedingungen. Da sieht es jetzt so aus. Wenn Sie eine einfache Umkodierung haben, das heißt, die Werte einer Variablen sollen umgewandelt werden oder zu Kategorien zusammengefügt werden, dann reicht der Recode-Befehl. Das heißt, Sie prüfen immer als erstes, reicht für meine Aufgabe, reicht für meine Umkodierung ein Recode-Befehl, dann nutzen Sie den, weil das der einfachste Transformationsbefehl ist. Wenn Sie merken, damit funktioniert es nicht, weil ich beispielsweise eine neue Variable berechnen muss, das einfachste Beispiel, was wir dafür kennengelernt hatten, war die Umrechnung des Alters in das Geburtsjahr oder umgekehrt. Wenn Sie also merken, es funktioniert nicht richtig mit dem Record-Befehl oder es ist zu umständlich, dann können Sie den Generate-Befehl testen. Sie können sich also überlegen, kann ich mit dem Generate-Befehl etwas Neues berechnen. Das wäre in dem Fall von der Umrechnung zwischen Geburtsjahr und Alter kein Problem, dann könnten wir den Generate-Befehl nutzen. Wenn Sie merken, auch damit geht es nicht, weil es etwas komplexer ist, was dort gefordert wird. Zum Beispiel, dass eine Variable erstellt wird, die sich mit verschiedenen Bedingungen auf verschiedene Variablen bezieht. Zum Beispiel möchte man eine Gruppe bilden von Leuten, die eine bestimmte Jahreszahl im Bildungssystem verbracht haben und noch andere Bedingungen erfüllen oder ähnliches. Dann brauchen wir eben den Generate-Befehl mit der Kombination mit IF-Bedingungen beziehungsweise in Kombination mit Replace-Befehlen. So, das sind die drei Transformationsbefehle, aus denen Sie dann einen eben auswählen müssen, um die Aufgaben bearbeiten zu können. Wenn es Probleme mal geben sollte ähm, bei der Erstellung, dann ist das oft, dass man eine Fehlermeldung bekommt, Variable Already Defined. Dazu habe ich ein Video gemacht, was man in dem Fall tun kann. Wenn man eine Variable neu erstellt hat, sollte man die prüfen. Dazu gibt es hier die Informationen. Wenn man fertig ist mit der Transformation der Variablen, kommt die eigentliche Analyse. Das ist dieser Bereich hier. Und Um Analysen durchführen zu können, braucht man oft die Informationen, um welches Skalenniveau es sich bei den Variablen handelt. Dazu habe ich ein kleines Video gemacht und auch eine Learning-App, wenn man das üben möchte, diese Zuordnung der Skalenniveaus. Dann muss man schauen, ob man jetzt im Bereich der Univariaten-Datenanalyse oder im Bereich der Bivariaten-Datenanalyse ist. Die Univariate Analyse bezieht sich auf eine einzelne Variable. Das heißt, wenn Sie in der Aufgabe sehen, es wird nach einer Variable gefragt, zum Beispiel wie alt sind die Befragten im Durchschnitt, dann muss ich eben hingehen und diese eine Variable analysieren. Dafür habe ich, äh, haben wir drei verschiedene äh, Bereiche, drei verschiedene ähm, Arten von äh, Analysen kennengelernt. Äh, das erste sind die Häufigkeitstabellen, wo einfach die Ausprägung der Variablen dargestellt werden. Dann haben wir die Lagemaße und die Streuungsmaße. Wenn Sie jetzt den Zusammenhang von einer Variable sich anschauen möchten, dann sind Sie im Bereich der Bivariaten-Datenanalyse. Und Dort haben wir zwei Analyseverfahren kennengelernt. Das sind die Kreuztabellen und die Mittelwertvergleiche. Hier haben Sie die Videos dazu. Als letztes haben wir uns Diagramme angeschaut. Dort gibt es bei den Balkendiagrammen, die Sie hier finden, drei Arten, die am häufigsten vorkommen. Die einfachen Balkendiagramme, die gruppierten Balkendiagramme und die Balkendiagramme mit Mittelwerten. Diese passen immer zu einem bestimmten Analyseverfahren. Schauen Sie einfach kurz in die Videos rein, dann wird nochmal gesagt, welches Balkendiagramm zu welchem Analyseverfahren gehört. Zusätzlich haben wir noch Boxplots und Histogramme kennengelernt als zusätzliche Darstellungsmöglichkeit für metrische Variablen. Soweit viel Erfolg bei der Umsetzung.